Breaking News auf Pionex mit Copy Trading. Jetzt kannst du auch auf Pionex von den Besten der Branche profitieren. Alles wie bisher mit kostenlosen Bots und den gewohnt niedrigsten Gebühren der Branche, abgesichert durch Garantieeinlagen für alle Benutzer. Copy Trading funktioniert bis jetzt nur auf der App. Du hast noch kein Konto? Dann nutze doch meinen Einladungslink, auf den du zusätzlich 20% Rabatt erhältst, die bald auf 50% steigen können. Also statt nur 0,05, 0,04% und bald sogar nur noch 0,025%. Denke daran, bei Nutzung von Bots sind die Handelskosten entscheidend, für Schaumbein oder Shampoos. Hier, zum Abschluss wie üblich, die Klausel. Ich wünsche dir ein gutes Händchen. Mach's gut, Günther.